Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal um das Thema Out-of-Stock gehen, weil viele von euch uns ja immer auch fragen, ja, ist es schlimm, Out-of-Stock zu gehen? Der eine oder andere im Markt sagt, ja, es ist wirklich sehr schlimm. Der eine oder andere im Markt sagt, nee, überhaupt nicht. Und wir wollen euch jetzt mal aufklären, über die Vor- und Nachteile von Out-of-Stock gehen und ja, was es bedeutet eigentlich für euch, wie ihr zu reagieren habt. Lasst uns direkt mal rein starten mit dem Thema erstmal zur Grundsatzfrage. Was sind denn beispielsweise Nachteile, wenn man Out-of-Stock geht? Ja? Und was sind Vorteile auch vielleicht davon? Grundsätzlich ist es ja so, ihr fangt an mit einer Lagerbestandsplanung. Ja, Ihr plant einen potenziellen Abverkauf, macht eine Bestellung bei einem Lieferanten. Und in dem Fall ist es so, wenn ihr Out-of-Stock geht, dann habt ihr entweder komplett falsch von Anfang an geplant oder ihr seid einfach über euer Ziel hinausgeschossen und habt einfach mehr verkauft in kürzerer Zeit als ihr erwartet hattet. Es kann natürlich auch sein, dass ihr eine Testbestellung aufgegeben habt und euch bewusst war, dass ihr out of stock geht, um einfach erstmal den Markt anzutesten. Das kann natürlich alles sein. Es hängt immer eben vom Individualfall ab. Ja? So, das heißt aber grundsätzlich ist es so, erstmal könnt ihr froh sein, denn ihr habt eure Artikel verkauft. Ihr sitzt nicht auf irgendwelchen toten Lagerbestand. Seht es mal von der Seite. Ja. Zweites Thema ist, was immer so schlecht geredet wird, ist eigentlich, ja, man verliert sein Ranking nicht komplett. Ja, Das ist so ein Thema. Man, Amazon merkt sich das. Wenn der Artikel sich gut verkauft hat, dann wird er auch wieder an die gleiche Position kommen, wenn man out of stock geht. Wenn es jetzt nicht ein Jahr dauert, bis man wieder in stock ist, dann fängt man von neu vielleicht an. Aber wenn es ein paar Monate, Wochen dauert, dann wird Amazon sich immer wieder auf das gleiche Ranking katapultieren. Und das ist wichtig zu wissen. Das heißt, dieser Rankingverlust ist insofern nicht wirklich groß. Wenn ihr dann wieder in Stock geht, reduziert ihr kurz ein paar Euro den Preis, macht BBC wieder an und ihr solltet relativ schnell wieder aufs Ursprungsniveau zurückkommen. Und was sind denn Nachteile davon? Ja, Nachteile vom Out of Stock gehen ist eigentlich nur ein wesentlicher Punkt. Der wesentliche Punkt ist eigentlich der folgende: ja, Jeden Tag. Wo ihr nicht online geht, macht ihr potenziell erstmal weniger Umsatz und weniger Gewinn. Das ist so der einzig große Nachteil, den ihr natürlich davon habt. Das heißt, ja, man muss das Ganze natürlich ein bisschen vernünftiger planen. Und wie das Ganze ausschaut, werden wir uns jetzt gleich einmal kurz hier am Whiteboard anschauen, ja, worauf es ankommt, welche Faktoren dafür wichtig sind. Grundsätzlich ist es also nicht zu pauschalisieren, ob das jetzt wirklich gut ist, of stock zu gehen oder ob es schlecht ist. Es ist irgendwo ein Mittelmaß aus dem Ganzen und auf welche Faktoren es hier ankommt, und wollen wir uns einfach jetzt mal anschauen. Deswegen lass uns direkt mal an so Whiteboard gehen und nachschauen. Ja? So, also, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ja, wenn wir out of stock gehen, ja, beziehungsweise fangen wir, fangen wir einfach mal von, ander, von der anderen Seite an, bei einer Lagerbestandsplanung, ja. Was sind die Faktoren, die beeinflussen, ob wir out of stock gehen oder nicht out of stock gehen, beziehungsweise wie macht man eigentlich eine Lagerbestandsplanung, einfach gesagt, ja. Das heißt, wir am Anfang des Tages haben ein Produkt, ja, so, Jetzt ist es so, wir schauen uns den Markt an, weshalb haben wir uns für dieses Produkt entschieden. Aus irgendwelchen Gründen, weil sich der Markt gut verkauft oder Konkurrenten gut und weil ihr glaubt, ihr könnt an dem Artikel etwas verbessern. Das heißt, wir haben ja schon mal einen potenziellen Abverkauf, den wir planen. Das heißt, ich sage jetzt mal, wir wollen mit dem Artikel jetzt 10.000 Euro erreichen im Monat Umsatz. Jetzt ist es so, dass wir auch logischerweise... Ich sage mal, beim Hersteller dann anfragen, sagen wir mal, wir hätten jetzt, ein, keine Ahnung, EK von 3 Euro, 4 Euro oder sowas, ja? 3 Euro, sagen wir einfach mal. So, und jetzt ist es so, dass der Hersteller ja für das Ganze eine bestimmte Produktionszeit hat. Ja? Und jetzt gehen wir hin und planen einmal die komplette Durchlaufzeit eines Artikels. Das heißt, wir gehen hin. Und sagen, der Hersteller hat beispielsweise 45 Tage Lead-Time. Ja, das mache ich mal weg. Merkt euch einfach, 45 Tage lead -Time. Dann ist das Ganze noch 45 Tage auf Schiff. Dann hat man noch 14 Tage Nachlauf. Dann hat man noch circa 14 Tage Einlagerung im Worst Case bei Amazon. Sind wir bei 28, sind wir bei 118 Tagen Durchlaufzeit. Ja, so. 118 Tage komplett Durchlaufzeit. Das bedeutet jetzt, eigentlich einfach, ganz einfach gesagt, das ist natürlich jetzt sehr versimpelt, weil es kommen natürlich externe Faktoren noch, noch immer hinzu, man muss wirklich alles konkret durchplanen, aber wir sagen einfach mal, wir haben 118 Tage Durchlaufzeit, wenn wir heute die Bestellung aufgeben, bis die Ware wieder bei Amazon im Lager ist, wenn alles glatt geht, ohne Puffer gerechnet. Wenn wir jetzt sagen, wir rechnen beispielsweise 39 Tage Puffer ein, so machen wir das beispielsweise immer, um auf Nummer sicher zu gehen, hätten wir 148 Tage. Ihr merkt schon, das ist relativ viel, das ist fast ein ganzes ein halbes Jahr, was man an Lagerbestand einkaufen müsste. Sagen wir mal, wir würden das wirklich tun, wir kaufen jetzt plus 30 Tage Puffer, ja. gleich 148 Tage so jetzt heißt es wir müssen 148 Tage ja, potenziellen Abverkauf Abverkauf erstmal also, beziehungsweise potenzielle Stückzahl einkaufen jetzt ist es so wir haben ein EK von 3 Euro wir planen 10 Euro äh, 10.000 Euro Umsatz im Monat ja. so wir haben jetzt das Thema dass wir einmal ein VK sag ich mal von 20 Euro haben das heißt wir müssen im Monat 500 Stück verkaufen, ja. Bei einem VK von 20 Euro. 20 Euro müssen wir 500 Stück im Monat verkaufen, ja. Um 10.000 Euro Umsatz zu erreichen. Das bedeutet jetzt, wie viel müssen wir logischer, logischerweise bestellen, ja. Wenn wir sagen, ja, wir hätten beispielsweise 500 Stück auf 30 Tage runtergerechnet, ja. Ähm, sagen wir mal, wir haben, also rechnen das jetzt mal wirklich, wir lassen es jetzt mal im Monat, wir rechnen das jetzt einfach mal ähm, in Monaten um, sind 5,12 Tage, ich sag mal einfach, ganz einfach gesagt, 5,4 Monate, ja, und wir haben 500 Stück im Monat, das heißt, eigentlich ist die einfache Rechnung, dass sie in Monaten gerechnet, 5,4, ja, ist jetzt nur grob geschätzt, das hier mal das hier ergibt das was wir bestellen müssen. Und 500 mal 5,4 ergibt 2700 Stück, ja, die wir einkaufen müssen. So, Das heißt, so macht man eine Lagerbestandsplanung. Jetzt sehr grob nur gemacht, ne, da sind wie gesagt Faktoren natürlich. Das bedeutet aber, bei einer Durchlaufzeit von 148 Tagen, was ungefähr 5,4 Monate sind, beim ja, Abverkauf von 500, wenn es bei diesem Abverkauf bleibt, Wichtig ist, ihr plant damit und die Lagerbestandsplanung sagt, ja, ich mache jeden Monat diese 10.000 nicht mehr, nicht weniger. Das wird natürlich am Ende des Tages auch nicht so sein. Ihr werdet ein bisschen mehr machen, ein bisschen weniger machen und so, das, als das, was ihr plant. Ähm, wenn ihr natürlich Glück habt, seid ihr genau da. Aber am Ende des Tages ist es so, so macht ihr eine initiale Planung ja, und so plant ihr auch die Nachbestellung. Das heißt, wir haben 2.700 Stück, ja, weil 500 mal 5,4 Monate und dann haben wir diese 2.700 Stück mal 3 Euro EK ist das, was wir einkaufen müssen, um beispielsweise nicht out of stock zu gehen. So, jetzt ist es so, ich hatte ja gesagt, okay, grundsätzlich ist es erstmal nicht so schlimm, out of stock zu gehen. Und ich meine, das ist etwas, was ihr eventuell, also wir machen das immer im Detail, wir kaufen bei jedem Produkt das ein, was wir wirklich brauchen, weil wir wissen, wir können jeden Artikel platzieren eigentlich. Ja? Wenn ihr euch aber noch unsicher seid, ob, ihr, ob der Artikel einen Markt hat, ob ihr dafür einen Markt findet, ob der Artikel so gut anläuft, könnt ihr natürlich auch wie gesagt, aus den eben genannten Gründen am Anfang einfach eine Testorder aufgeben und erstmal 1000 Stück, 1500 bestellen. Da einfach mal eine Testorder machen, um den Markt anzutesten. Und bei der Nachbestellung geht ihr dann hin und macht eine vernünftige Lagerbestandsplanung. Ja, so. Dann rechnet ihr das alles mal im Detail aus, ja, wie das funktioniert, und schaut dann, dass ihr bei der zweiten beziehungsweise der dritten Bestellung irgendwann nicht mehr out of stock geht. Das sollte irgendwo das Ziel sein. Weil wie gesagt, es ist jetzt nicht unbedingt ein Nachteil, aber immer out of stock zu gehen bringt halt auch nichts. So, weil jeder Tag, an dem ihr nicht online seid, verliert ihr halt theoretisch erstmal Geld. So, das ist erstmal so zur Lagerbestandsthematik, ja. Jetzt kommen wir mal zum Bestellzyklus rüber, ja. Bestellzyklus ist auch ein wichtiger Punkt, auf den ich jetzt einmal kurz eingehen möchte, ja. So, jeder normale Amazon-Händler, Seller macht es eigentlich folgendermaßen, ja. Sagen wir mal, wir haben hier Monat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und da hinten ist 12 irgendwo, ja. So. Ja. Das ist jetzt nicht so schön, aber erfüllt seinen Zweck. So. Das sind die Monate. So, jetzt gibt es zwei Varianten. Jeder normale Amazon Seller bestellt, sage ich mal, ähm, eigentlich alle paar Monate mal nach. So, das heißt bestellt X hier. Ja, dann bestellt er irgendwann hier nochmal nach, dann bestellt er irgendwann hier nochmal nach und danach. Sagen wir einfach mal so, ja. Alle paar Monate, je nachdem, was der für eine Lead-Time-Durchlaufzeit hat, ist immer unterschiedlich. So. Das ist die Variante, die eigentlich jeder macht hier, so, ja. So. Jetzt ist es so, man kann natürlich auch eine ganze Jahresplanung machen. Was meine ich damit, ne? Je nachdem, was man... Das ist nicht zu pauschalisieren. Nichts im, in diesem Planungsthema ist wirklich zu pauschalisieren. Ich will euch nur einen Hinweis geben, was ihr auch mal durchrechnen könnt, ja. Hier ist es so, dass man natürlich... Relativ viel gebundenes Kapital hat, weil ihr bestellt und ihr habt 1, 2, 3, 4, 5 Monate, 5,4 wie wir eben gesamt gebundenes Kapital erstmal. So, ähm, jetzt ist es so, man kann ja auch hingehen und mit, sich mit dem Hersteller hinsetzen und eine ganze Jahresplanung machen. Ja? So. Was die Vorteile sind, ähm, erkläre ich euch davon jetzt und wann sich das lohnt. Das heißt, wir bestellen nicht auf einmal 5400 Stück, sondern wir sagen mit dem Hersteller, machen wir einen Contract. Und sagen, hey, Hersteller, pass auf, wir bestellen eine, also wir bestellen, machen eine Ganzjahresplanung. Wir nehmen dir jeden Monat 1.000 Stück ab, kriegen bessere Konditionen, weil du weißt, was wir das ganze Jahr abbestellen eventuell sogar noch. Ähm, dafür bestellen wir, produzierst du einfach jeden Monat 1.000 Stück zum Beispiel, ne, oder 500 Stück, wie wir gebraucht haben, und schickst sie jeden Monat hin, ja, so zu uns. Dann ist es so, der Hersteller produziert, die 500 gehen rüber. Nachteile hiervon, ihr habt höhere Logistikkosten erstmal in erster Linie etwas, nicht unbedingt viel, 20% mehr overall. Vorteil ist, ihr habt weniger gebundenes Kapital, was dazu führt, dass ihr eventuell mehr Artikel machen könnt. Ja. So, das ist ein po Punkt, den ihr gegeneinander einfach abchecken müsst. Das lohnt sich auch nicht bei jedem Artikel, wenn die Logistikkosten halt zu groß sind, zu unterschiedlich hier rüber, wenn der Hersteller es nicht mitmacht und, und, und. Da sind halt Faktoren dabei. Wenn man es aber auch, also beides sind Möglichkeiten, die man machen kann, ja, um beispielsweise eine vernünftige Bestandsplanung irgendwie zu zu schaffen. Ja? Es gibt auch da nicht das eine ist besser das andere. Es ist vom Individualfall abhängig. Ja? Wichtig ist einfach nur, guckt, dass ihr regelmäßige Nachbestellungen macht. Guckt, dass ihr einfach versucht, dann irgendwann euer out stock thema euer out stock risiko zu minimieren und immer zu schauen, dass ihr genügend Bestand habt. Und wenn es nicht bei der ersten Bestellung ist, dann bei der zweiten oder wenn es nicht bei der zweiten ist, maximal bei der dritten. Und dann seid ihr eigentlich alle im grünen Bereich. Eine Sache, die ich noch hier ähm, als Ausblick geben möchte, ist die veränderten Verkaufszahlen ja, des Q4 s zum Beispiel. In Q4 geht meist viel, viel mehr Umsatz als in den anderen Qs, äh, Q1, 2 Q3 etc. Und dann ist es so, dass wir immer hingehen und halt uns das ganze Jahr in der Historie eines Artikels anschauen und gucken halt, wie viel hat er sich denn beispielsweise in Q4 verkauft. Und dann gehen wir hin und sagen zum Beispiel, wir brauchen hier zwei im Q4 irgendwo so, brauchen wir 200-300% mehr Lagerbestand. Die müssen natürlich hier bestellt werden, damit sie irgendwo hier da sind, aber wichtig ist einfach zu wissen, dass ihr halt einfach dort natürlich wieder, weil ihr wahrscheinlich, ich sage mal einfach wahrscheinlich, je nach Artikel etwas mehr verkaufen werdet in Kofi, auch das einplant und dann dementsprechend hingeht und einfach ja, mehr bestellt beim Hersteller und beispielsweise mit doppelt so viel oder halt anderthalbmal so viel oder bei manchen Artikeln dreimal so viel. So macht ihr es natürlich auch bei Saisonalitäten. Da müsst ihr halt die Bestandsplanung auch so in der Art und Weise machen. Ne? Bei Saisonalitäten ist beispielsweise das auch ein besserer Weg in den meisten Fällen, ähm, weil ihr da auch immer Mindermengen anpassen könnt. Ihr könnt ja auch mal eine Bestellung weglassen oder sowas halt. Und da wird der Hersteller euch jetzt auch nicht böse sein, wenn ihr die nächste wieder abnehmt oder sowas. Ne? Ähm, ja, das war es eigentlich auch schon zum Video. Ich hoffe, ich konnte euch schon mal einiges an Input geben. Ihr konntet einiges mitnehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, damit wir weiter so coolen Content für euch machen können. Schreibt uns gerne in die Infobox, worüber ihr noch etwas lernen möchtet und was ihr beim nächsten Mal hören wollt. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!